Na, alles rot oder was? Ja, wahrscheinlich nicht, sonst wärst du jetzt nicht auf diesem Video gelandet, wo ich dir zeige, wie du als Seite in deiner Gruppe agieren bzw. Äh, kommentieren und eben auch posten kannst. Ich habe zwar den Sinn dahinter, wenn es meine eigene Gruppe ist, noch nicht ganz so verstanden, weil eigentlich ist es ja deine Gruppe. Dann sollst du auch als Person dahin entsprechend kommentieren und äh, posten. Aber es kann durchaus nützlich sein, wenn du zum Beispiel mit deinem Firmennamen in einer anderen Gruppe drin bist, um diesen Firmennamen ein bisschen äh, bekannter zu machen, dann macht das durchaus Sinn. In der eigenen Gruppe habe ich den Sinn noch nicht ganz verstanden. Deswegen wechsle ich jetzt mal auf das Screen Sharing. Ich gehe mal kurz zurück, das ist mein privates Profil als äh, Backup, falls ich mal ein Problem habe mit entsprechenden Zugriffen und so weiter, ich habe zwar noch nie geschafft, dass ich mal äh, gesperrt wurde oder so, das war nie mein Problem und ich zeige dir jetzt hier in den Gruppen drin, wie das Ganze funktioniert. Du hast hier also die Möglichkeit eine neue Gruppe zu erstellen oder wie ich das schon gemacht habe, ich bin schon Admin in meiner Testgruppe drin und hier hast du dann die Möglichkeit und wie du siehst, von mir gibt es leider kein Foto, kann ich hier, wenn ich etwas Test poste, dann äh, agiere ich als meine Person, weil ich bin ja auch Administrator, das sieht man hier und wenn ich das jetzt ändern möchte, dann gehe ich in die Einstellungen rein, wo du dann alle Einstellungen machen kannst. Du hast hier noch die Abzeichen, die teilweise auch relativ gut sind zu nutzen, wenn du eine größere Gruppe hast. Da hat der eine oder andere sicher Freude dran. Einfach nebenbei bemerkt. Und wie du jetzt als Seite posten kannst, dazu musst du zuerst mal eine Seite verknüpfen. Ich habe hier die hans Hairi als Testseite und die musst du verknüpfen oder du kannst neue verknüpfte Seite erstellen, also auch hier direkt eine neue Seite erstellen. Ich verknüpfe das Ganze mal. Gut, jetzt ist die Gruppe verknüpft. Und was du auch noch machen solltest, ist bei den Diskussionen solltest du schauen, dass alle posten können, hier, sonst macht es ja grundsätzlich keinen Sinn. Und jetzt, wer kann der Gruppe beitreten? Das ist auch noch so eine Einstellung, deswegen gibt es Gruppen, mit denen du nur mit deinem Profil beitreten kannst und Gruppen, mit denen du auch mit deiner Seite beitreten kannst. Das siehst du dann ziemlich sofort, wenn du auf einer Gruppe drin bist, wie du dort beitreten kannst. Also wenn du nicht möchtest, dass die Seiten, also zum Beispiel deine Konkurrenz oder so, deiner Gruppe beitritt, dann mach diese Einstellung raus und sag nur Profile. Ich lasse es jetzt hier mal mit äh, Profile und Seiten. Und wenn du deine äh, Facebook-Seite verknüpft hast, dann kann es sein, dass du dann eventuell nicht posten kannst. Ist mir auch schon vorgekommen, war aber wahrscheinlich eher ein Bug. Deswegen, wenn du jetzt gerade nicht posten kannst als deine Seite, zeige ich dir nachher, dann wechsle hier zum Beispiel auf Profile und Seiten und speichere das Ganze ab. Dann gehen wir wieder zurück auf die Startseite und wie du siehst, hat sich jetzt hier unten das gerade geändert. Du interagierst jetzt als Hans Washeire, das ist die Standardeinstellung und wenn du das dann nicht möchtest, dann kannst du hier oben rechts umstellen als Hans Meier. Dann siehst du, du interagierst jetzt als dein Profil. Ich musste noch mal kurz neu starten, deswegen gab es jetzt auch einen kurzen Unterbruch hier. Aber wenn du die Seite neu lädst, dann hast du hier oben rechts äh, als dein Profil interagieren oder als Seite, dann wird dir hier die Seite angezeigt. Du kannst also schön äh, das Ganze wechseln und wenn ich jetzt hier einen Test mache, dann wird das als Hans-Was-Heiri gepostet. So kannst du also mit deiner Seite entsprechend auf deiner Gruppe interagieren. Das macht durchaus Sinn, zum Beispiel, wenn du jetzt eine, ja, ich sage mal, so eine private Gruppe hast und, und da mit, deiner, mit deinem Firmennamen entsprechend was teilen möchtest, dann hat das durchaus seine Daseinsberechtigung. Ich habe allerdings noch nicht ganz verstanden, wenn man jetzt als private Person äh, da drin ist und eine Seite entsprechend äh, hinzufügen möchte und dann als Seite kommentieren. Muss jeder selbst entscheiden. Also, so machst du das Ganze. Und äh, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da oder einen Daumen runter, wenn es dir nicht gefallen hat. <lacht> und abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal.